Vielleicht sieht man das, da können die arbeiten, die prüfen gerade. Jo Leute, was geht ab? Kommt wieder so, wie, wie ihr sehen könnt, ich bin beim TÜV. Aber Moderator steht drinnen, wird gerade überguckt. Leider durfte ich nicht filmen und ich durfte jetzt leider nicht rein tut mir leid, den Punkt leider extrem leid, vielleicht kann ich vom draußen noch was aufnehmen, aber ich glaube eher nicht. Vielleicht sieht man das, da können die arbeiten, die prüfen gerade. Ja, ich habe echt keine Ahnung, ob ich bestehen kohe, ob ich abkappen kohe, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber die toten gerade wirklich genau, die tocken alles nach. Prüf ähm, kostet für mich jetzt ähm, 51 Euro noch was. Ich glaube, sagen wir 52 Euro, weil ich habe jetzt noch die ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, 20% Erzhaar drauf und ja, heißt die Toten der verschärfte Küf. Ich kann nicht so offentlich wieder rein filmen, durfte ich nicht, aber hier könnte ich jetzt. Wollen dann trotzdem ist leider ja, ein ganz komischer Vlog. Ich dachte ich rein kann mit filmen drauf egal aber pust tun tut mir in dem fall auch leider leid was ich gleich sagen kann ähm, dann sehen wir uns gleich wieder ob ich tüv bestanden habe oder nicht ich warte hier noch ich bin echt gespannt ich habe selber panik die sau also sehen wir uns gleich bis gleich so status und ich bin mein tüv durchgefallen habe keinen tüv bekommen es ist kein Spaß, kein Scherz und so weiter. Wenn ich zu Hause bin, mache ich dann den nächsten Vlog. Und dann werde ich auch mal den Zettel dann ähm, ja, euch hinzeigen. Männerliste. Ordentlich was zu machen. Nach überprüfen im Monat. Ich würde gucken, wo ich gleich cool, dem Punkt. In dem Sinne sage ich erstmal ja, Tschüss und so weiter. Ich werde nach Hause, beziehungsweise zum Kollegen hinbringen. Dann irgendwie meine schlechte Laune ablassen und dann mal gucken, was ich machen kann. Cool ob ich teile wieder verkaufen Vertaufenkohl, cool, ob ich auf den Schrott werfe oder verschrotten lasse oder ob ich wieder aufbaue. Mal schauen. In diesem Sinne, dann bis später. Der tollen Vetter ist zurück. Ja, ich bin jetzt zu Hause. Ich zeige euch jetzt ganz schnell mein Mängelbericht. Da ist er. Von den TÜV Nord in Lübeck. So, da man hier nicht wirklich alles lesen kann, ich versuche einmal alles vorzulesen. An ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt. Betriebsbremse. Erste Absehung. Wirkung nicht ausreichen, erheblicher Mändel. Bremshebel, erste Achse beschädigt. Mein Bremstriff an der rechten Seite für vorne ist verboten, muss neu, erheblicher Mängel. Bremsbelag. erste Achse links und rechts verölt, erheblicher Mändel. Blinker brauche ich, kann ich mal sagen, Blinker hinten rechts ohne Funktion, Blinker hinten nicht richtig befestigt, beides erhebliche Mändel. Ist aber schon erledigt, ist wieder fertig, ist wieder heile, ist top. Ähm, elektrische Leitung, von elektrische Leitung, verbindend, mangelhaft. Ähm, ja, nicht so wichtig, wird aber trotzdem einmal komplett wieder isoliert, fertig ist. Elektrische Leitung, unbefeste Bauteile, erheblicher Mängel. Wird und auch wieder gemacht, ist fertig. Und wegen die erheblichen, äh, unbefeste Bauteile, er meinte, mein Fahrzeug gibt es nur in zwei Versionen. Mit der Halbverkleidung und der Vollverkleidung. Ich habe aber die ultra seltene Version, die Naked-Version. Ist verdammt selten, die kennt kaum einer und kriegt man auch so ganz, ganz, ganz selten so zu kaufen. die mir halt weiter. Radlader, zweite Achse, links und rechts ausgeschlagen. Hinterreifen, die, ja, Radlader da drinne, die sind kaputt, die sind ausgeschlagen. Erheblicher Mängel. So, Trafrad Dabel undicht, heißt vorne die Gabel, den Zimmer kaputt, müssen halt neu. Erheblicher Mängel. Reifen, zweite Achse. Altersrisse, auch natürlich erheblicher Mängel. Reifen, Kennzeichen, einzelne zweite Achse, Hersteller, Fabrikatsbindung nicht eingehalten. Auch wie natürlich ein erheblicher Mängel, wie immer irgendwie. Reifen, Kennzeichen und unterschiedliche Hersteller. Auch wieder natürlich ein erheblicher Mängel. Umweltbelastung, Motor, Leerlauf, Drehzahl zu hoch. Ja, mein Standgas ist extrem hoch, das wissen wir. Wir versuchen das auch wieder irgendwie einzustellen. Er ist natürlich auch ein erheblicher Mängel und natürlich das Fabrikatschritt fehlt. Ist aber natürlich kein drinnener Mängel. Also in dem Punkt, scheißegal, Triple Lewis, fertig ist das. Der ganze Spaß, nur HU. Weil, wie oben steht, Hauptuntersuchung gemäßig Paragraph 29 Straßenverkehrsordnung ohne Abgasuntersuchung. Ich heiße, ich habe keine AU, nur HU. Ich kann euch den Preis sagen, nur für HU gerade. Ich habe natürlich ein bisschen mehr bezahlt, weil ich habe 20% Aufschlag bekommen, weil mein Fahrzeug seit 2016 kein TÜV hat. Ich habe bezahlt nee, 43,36 Euro 36 plus die 8,24 Euro macht äh, 51,60 Euro. 60. Mit AU und HU kostet der ganze Spaß zurzeit wirklich jetzt Circa 75 Euro. Da müsst ihr aber bitte beim Tisch mal anrufen, dann nachfragen, weil ich habe da wirklich keinen Preis im Topf Ich habe dann nur mal irgendwo ja, überschlagen, die sehen. Daher kann ich kaum sagen, was es wirklich kostet. Heißt Also, ich sage mal so: jetzt Pi mal Daumen 75 Euro. Ich will aber Falsches sagen. Darum sage ich da auch weiter nichts. Wie heißt es Grunde? Wie ich schon gesagt habe, ich habe kein Tisch bekommen. Heißt, also Ich werde morgen einmal zu den suzuki händler fahren. Da haben alle Teile, die ich brauche, nachfragen, ob er die bestellen kann, weil per Internet finde ich die nicht. Zum Beispiel Simmerrenne und Radlader, Bremse und Bremstriff. die kriege ich per Internet, da ist kein Problem. Aber Bremse, ähm, ganz Bremsbeläde, werdet ihr auch gleich mitholen beim Suzuki-Händler nachfragen, mal einen Preisvorschlag geben. Oder haben die Sache da auch vergessen, dann weiß ich auch mehr, was kostet. Wird ein bisschen dauern, weil finanziell sieht momentan echt schlecht aus. Nein, ich möchte von euch kein Date haben. Es soll auch keinen Spendenaufruf geben oder sonst irgendwie was. Ich versuche da eigentlich nur eine Beine irgendwie komplett zu stemmen und du ist So, das war eigentlich, was ich sagen wollte. So, wenn ihr natürlich wie geraten habt, einmal unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche alle da zu beantworten. Ähm, mein Instagram-Name heißt Täubenficker. Ich werde euch hier kurz einblenden, also Namen anblenden. Ähm, Link Natürlich auf meiner Startseite, da ist oben Instagram Link, sonst in der Videobeschreibung, beides verlinkt, einfach drauf den da drauf sein und da werde ich eigentlich immer zuerst informiert, weil momentan bin ich da wirklich sehr, sehr, sehr gut aktiv und natürlich kann man auch schreiben und da werde ich versuchen privat da Fragen zu beantworten. Wie ist es abgelaufen beim TÜV, bevor die Fragen kommen? Man geht natürlich hin, man legt hier, man legt die Fahrzeugschein Teil 1 sind, Andersrum möchte ich nicht zeigen, weil Vorbesitzer noch eingetragen und so weiter. Kann ich selber noch nicht machen, weil kein TÜV. Heißt, ja, legt man das hin. Man lädt natürlich auch noch seinen Schlüssel dahin. Ich habe halt ein Schlüssel hier, um das so finanziell vorzumachen. Also man lädt einen Schlüssel hin, man dippt einen Schlüssel hin, man dippt die Papiere hin, dann nimmt sich dann Fahrzeug, geht in die Prüfhalle, überprüft alles. Ein paar Prüfstellen durfte mit rein gehen. Ich durfte es nicht. Ich durfte leider auch nicht filmen. Bei der nächsten Prüfstelle versuche ich da nochmal zu fragen, beim nächsten dann, vielleicht hat er bessere Laune und sagt er ja, kann er mehr Sachen dann versuchen zu erklären, ist aber kein Versprechen, ob das klappt oder ob das überhaupt klappen würde, in diesem Punkt weiß ich es nicht. Als er haben sich zwei Leute meinen Motor angeschaut, er sogar diesmal zwei, nicht nur einer, zwei, alles angeschaut, man musste da draußen einmal rauchen, man kann einkaufen gehen, was besorgen, trinken holen, Kaffee trinken oder... Kuchen essen, Brötchen holen oder sonst was in der Zeit. Ähm, ja, du kommst wieder oder bist noch da, der redet mit dir kurz, schreib alle am PC aus, die Minuten, die gehen, für, die gehen wie Stunden weg, man denkt, du sitzt da zehn Stunden gerade und wartest und wartest und wartest, bevor denn eine Info kommt, ob du durch bist oder durchgefallen bist. Dann kam die Nachricht, jo, du bist durchgefallen, hatten mir alle Männer noch mal die Zeit, die gemacht werden müssen. Auch Männer gesagt, die nicht draufstehen. Die ich beseitigen möchte, kann aber muss nicht, werde ich aber trotzdem machen. Bin ich auf der sicheren Seite, dass man nächsten Mal dann einfach tüv nach nachuntersuchend einmal TÜV fertig durch das ist natürlich optimal für mich. Dann weiß ich auch, oh, ich habe bestanden, ich kann dann legal, wenn ich meinen Führerschein habe, legal fahren. So wie gesagt, wenn ihr Fragen haben sollte, einfach schreiben. Ich versuche jetzt irgendwie kein Müll zu labern. In diesem Sinne haust ihr rein, euer tollen Väter. peace out. Schau